Hey Leute, Brad ist hier und bevor wir anfangen, würde ich gerne euch Dankeschön sagen. Wir haben endlich mal es geschafft. 100 Abonnenten sind geknackt und ich wollte ein Special Video für euch drehen. Ich habe schon bereits alles erledigt, äh, aber es sind ein paar Tage tatsächlich vorbeigelaufen. Wir sind schon 116 Leute. Dankeschön euch, dass ihr meine Videos schaut. Ich versuche nur das Beste zu äh, hochzuladen. Und natürlich auch die schwierigsten Spiele, wie gesagt, all bosses, no damage. Also alle Bosse zu besiegen und dabei auch keinen Schaden zu erlitten. Ja, und jetzt habe ich für euch ein cooles Video vorbereitet. Dabei geht es darum, dass ich bei Mortal Kombat 11 einen heftigen Gegner bekommen habe. Und die Chancen standen bei mir nur 1% gegen 99%. Und das würde ich gerne euch jetzt zeigen. Leute, ich suche schon so lange nach einem heftigen Match, vielleicht der perfekt ausgeht. Hä? Was? Hat ihr das gesehen? Heftig! Da stand nur 1%! Nur 1% dass ich gewinne! Und der hat 99! Also ich habe lange überlegt, wem ich nehmen soll. Und tatsächlich bin ich dazu gekommen, dass ich Sub-Zero nehme. Ich habe kaum erwartet, dass er Rambo nimmt. Alles möglich, aber nicht Rambo. Okay, oh, oh, oh. Aber ich habe voll Adrenalin. <lacht> Heftigen Adrenalin. Weil ich denke, 99%. Prozent. Ich habe nur 1%. Prozent. Ich habe nur geringe Chance zu gewinnen. Ah, fuck. Und das ist schon vielleicht kritisch gewesen. Ein richtiger Vater blow <lacht> hm. Ja, der hat mir schon echt viel Leben gekostet. Ah nein, falscher Move. Kein Slide sollte das sein. Okay, jab, jab. Nochmal jab. Schaffe ich das? Ja. Und greifen, greifen. Ja. Ja. Wow. Erste Runde gewonnen. Puh. Okay. Jetzt nicht so aufgeregt sein. Ich schaffe das. Ja. Ah, nee, das sieht nie so gut aus. Das sieht nie so gut aus. Ah! Okay. Zack. Uppercut. Mhm. Okay, das ist schon gut. Ja, jab nochmal. Ja. Jetzt kommt Combo. kommt verkackt. Gut. gut, komm, komm. Vielleicht greift nochmal. Ich weiß nicht, wie soll ich gegen sein. Ah, nein, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, Puh. durchatmen, durchatmen. Puh. Okay, ich schaff das, ich schaff das. Komm. Ja, macht nichts, macht nichts. Ah, dann greifen. Okay, jetzt ein bisschen zur Seite gehen. Ein bisschen... Ne, ah, ne. Ich weiß nicht, wie soll ich gegen sein Kombo, wo er so krabbelt. Ich weiß nicht, wie soll ich da... Handeln, ach zu früh, der liegt, der liegt, der liegt Wenn er landet auf seinem Rücken, der bleibt noch ein bisschen liegen, deswegen treffe ich ihn nicht Okay, nicht schlecht Okay, 50-50, das müsste ich schaffen Jab Greifen, nochmal Ja! Ja! Daddy! Heftig Wuh! Erste Runde 1-0 Geil Boah, meine Hände zittern sogar <lacht> oh. Aber wir waren ziemlich gleich Die Tabelle sehen okay, Erste Runde Ich werde jetzt ein bisschen frech sein Weil jetzt kenne ich seine Pflege, zack Ja Ich werde jetzt ein wenig Frech zu ihm Mal sehen, ob er kann gegen dagegen ankämpfen. Ah nee. Nein. Wieder das gleiche. Ich lerne nicht von Fehlern, Bros. Okay, macht nichts. Ja, dieses Spezialkombo, wo er so liegt und krabbelt. Ich weiß nicht, wie soll ich das stoppen. Das ist für mich noch ein bisschen schwer. Ah, <lacht> habe ich nicht. Ich hab's dich. Er kann nicht warten, er macht sofort eine Attacke, sofort einen Angriff, aber man könnte warten. Ja, jetzt habe ich ihn, guck mal, wieder. Ich habe noch nichts gemacht, er ist nicht mal aufgestanden und sofort will er angreifen. Was macht er jetzt? Ach ja, selber, ich dachte ich schaffe das. Aber er liegt so ein bisschen einen kleinen, kleinen Augenblick länger als sonst, deswegen schaffe ich ihn nicht zu treffen, sofort nachdem er aufsteht. Oh ja, oh ja, ja, jetzt. Habt ihr gesehen, ne? Nochmal, zack. Ich würde jetzt einfach ein bisschen mehr warten. Ja, jab, jab, jab von unten. Ja. Ah, nein, nein, nein, das war zu, zu schnell. Letztes Kombo. Ja. Scheiße. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Kann ich glauben. Kann ich glauben. 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Heftig. Das war eine Leistung. <lacht> Danke euch. Das ist ein richtiger Special für euch. Ich habe echt viel, viel Mühe gegeben. Und hoffentlich bleibt ihr bei mir. Schaut neue Videos von mir. Die werden alle hier hinten dran hängen. Danke. Ciao.